Bald ist Weihnachten und wir genießen die Adventszeit. Wir genießen die Stille und die Ruhe, welche das Weihnachtsfest ankündigt und den Jahresbeschluss. Und so wünsche ich dir das aller Allerbeste. Ich wünsche dir für die Zeit der Vorbereitung auf unser großes Fest. Liebe, Frieden und Gesundheit an Anascha.